Heute widmen wir uns mal dem Platzangebot im Fond des neuen Renault Zoe und man muss sagen, auch wenn es ein Kleinwagen ist, es ist wirklich anständig Platz auf der Rücksitzbank. Okay, äh, Dirk Nowitzki hätte auf einer Langstreckenfahrt jetzt schon seine Probleme, ansonsten für alle anderen ist es wirklich ausreichend Platz, den wir uns jetzt mal genauer anschauen. Nettes Detail, die hinteren Türen haben keine sichtbaren Griffe, sondern diesen Fingerabdruck und der öffnet die Tür zum Fond. Und in dem ist wirklich ausreichend Platz. Also ich habe den Fahrersitz relativ weit hinten und trotzdem gibt es hier jede Menge Möglichkeiten, die Beine relativ entspannt in den Fußraum zu stellen. Auf der Beifahrerseite sieht man es noch deutlicher und die Sitze bieten auch optimalen Halt und sind wirklich sehr gut gepolstert. Also da ist auch auf Mittelstreckenfahrten ein bequemes Reisen möglich. Und wie es mit dem Platz im Kofferraum aussieht, das zeigen wir im nächsten Video.